Mein Name ist Jens-Peter Kemkes. Ich bin Geschäftsführer der Optano GmbH. Hier bin ich in den leeren Rängen des Theaters Paderborns, um Ihnen das Projekt Theater Lytics vorzustellen. Das Ziel des Projektes ist es, diese Ränge möglichst gut zu füllen. Dazu helfen wir dem Theater, sein Angebot und seine Produktion durch den Einsatz künstlicher Intelligenz und mathematischer Optimierung zu verbessern. Das Projekt verbindet viele Disziplinen, wie zum Beispiel Dienstleistungsmanagement, Prozessgestaltung, Entscheidungsmodellierung, Vorhersagetechnik und Softwareentwicklung. Das Projektteam besteht aus Experten des Theaters Paderborn, des Software Innovation Campus Paderborn und den Lehrstühlen von Professor Wunderlich und Professor Kundisch der Universität Paderborn. Der Beitrag der Optano sind die mathematischen Methoden und die Optano-Plattform, auf der wir die Planungssoftware aufbauen. Mit diesem Projekt übertragen wir erstmals mathematische Optimierungsansätze auf die Angebotsgestaltung und Produktionsplanung eines Theaters. Neu ist auch die Kombination von Vorhersageverfahren für Nachfragen und Kundenentscheidungen. Bereits in der ersten Projektphase wurde Neues geschaffen, zum Beispiel eine umfangreiche Erhebung bei Theaterkunden und Nichtkunden über ihre Wünsche und Einschätzungen. Daten aus eigenen Umfragen und vielen weiteren Quellen wurden zusammengebracht, sodass nun bereits eine bessere Entscheidungsgrundlage besteht. Dieses Projekt liefert einen Beitrag für jedes Theater und alle vergleichbaren Kulturbetriebe. Die Ergebnisse lassen sich auf Kinobetreiber, Stadthallenbetreiber, Sportanbieter übertragen. Solche Betriebe erhalten dann in der Diskussion um Angebotpreise, Auslastung und Inhalte zusätzliche Argumente für ihre Entscheidung. Das nennen wir Entscheidungsunterstützung, intelligente Entscheidungsunterstützung. Damit es in Zukunft noch häufiger heißt, heute spielen wir vor ausverkauftem Haus.